Ah, als kann wollte ich mir in der Rap-Szene einen Weg bauen. Doch die Mehrheit davon würde ich am liebsten direkt wegwarmen. Wenn ich bei am Text mal wieder nichts gecheckt hab, sondern Track kann ich entspannt in ein paar Minuten hinfetzen. Nee, kein Problem, man. Meine Ellips alleine haben mehr Inhalt als deine Texte. Ich zeig dir, was Rap ist. Wenn ich so deinen Text liess, ist es verständlich, dass du auf krass machst und erzählst. Du bist alle einfach kill, noch selbst auf drei Promen würde ich das mehr als nur scheiße viel. Ja. Doch zu mir, ich hab die Eigenschaft, stepp ich auf die Bühne wieder ganz abmal. Einfach krass, ich bin weniger durchschaubar als du das beim Atma. Verschöppt man selbst wer, wie Moneyboy. Unterdurchschnittlich. Desto trotzdem trotzdem Ich habe einen streng doch takteten Arbeitsplan du kein Plan von Arbeit jede ultra starke Tanzstein ist halt noch mal so nice und eine ganze Runde von ihr Zeit. doch mal ein Publikum mit dein Rap in Googling Ah oh wait, kannst du ja nicht es wird Mahlzeit die ganzen YouTuber auseinanderzunehmen die denken sie wären krass doch sie brauchen ihr Einnahmen von 30 Videos nur für eine einzelne Mahlzeit mit eintracks habt ihr euch oft verfahren gegen mich laufen wie schon oft verfahren trotzdem werde ich gegen euch wie schon oft verfahren Du denkst, du wärst immer krasser, doch ein Koma kommt davor Ich schlag dich und du willst mich boxen, aber Koma kommt davor Ihr seid von mir die Inverse, ich schreibe meine Gedanken in Verse Das ist zwar kein Herzteil, dennoch hat mein Rapartsteil Mal nicht gut durch ihren dividiert, Resultat nicht definiert Zerstörung initiiert, hören lieber nicht Von dem, was ihr sagt, ist nichts wahr Ich scheitere durchs Game und tue so, als wenn nichts wahr.